Gehen Sie? Ich ziehe mal ein Kärtchen, ja? Jawohl. So. Denken Sie noch in den Kategorien Ost und West. Und warum? Ich zwinge mich nicht in den Kategorien von Ost und West zu denken, aber ich habe das Gefühl, dass das bei mir auch noch ein bisschen drin ist. Warum? Ich äh, kenne halt äh, die Hälfte meines Lebens oder noch länger gab es diese, ja ungefähr die Hälfte meines Lebens, äh, gab es halt diese Trennung. Ich selbst bin Offizierssohn durfte früher nie in die DDR, durfte auch nicht, als mein Vater schon pensioniert war, in die DDR. Deshalb ist da noch eine ganz besondere Grenze. Für mich war immer die Grenze optisch. Die Bundesstraße in der Nähe von Tann in der Rhön, wo so mitten auf der Gas, sagen wir Frankfurter, mitten auf der Gas die Grenze war. Und so ganz aus meinem Kopf ist das noch nicht raus. Okay. Das ist so ähnlich wie eben mit dem Getrennt. Jetzt kommt es andersrum. Empfinden Sie Deutschland als geeint? Ich schon. Ich komme ja sozusagen aus Westdeutschland, westdeutsche Perspektive. Ich empfinde Deutschland als geeint. Ich kann mich frei bewegen, ich kann von A nach B fahren, egal wo in Deutschland. Ähm, allerdings ist das natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und wenn man jetzt nochmal die Do Ostdeutschen fragt, ob sie sich denn auch als Gesamtdeutsche fühlen, dann antworten leider immer noch nur 41 Prozent äh, der Ostdeutschen, dass sie sich als Teil eines gesamten Deutschlands ähm, Empfinden, das hat natürlich vielfältige Gründe. Mangelnde Repräsentation, Lohnunterschiede in Ost und West. Gut, nächste Frage. Was ist Ihre schönste Anekdote im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung? Also meine schönste Anekdote ist vielleicht das falsche Wort schön. Ich hatte zweimal oder dreimal die, die, die Ehre gehabt, in der deutschen Botschaft in Prag zu sein und auf diesem Balkon zu stehen. Und da kriege ich immer noch irgendwie belegte Stimme. Dieser Genscher dort, den werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war rührend, das war äh, Geschichte, Schreibend und die Menschen, boah, einfach geil. Das klingt emotional ja. auf jeden Fall. Ja. ja, ich war da zwar noch flüssig, äh, kann man so <lacht> sagen, aber. Ähm was mich natürlich total bewegt und ich habe da jetzt auch einige Bücher drüber gelesen. Passionierte Metal-Fan, Heavy Metal, das ist so meine Subkultur mhm. und das war ja in der DDR auch nicht so einfach. Weil da durften natürlich die Platten aus Großbritannien von Iron Maiden oder so oder aus den USA oder Westdeutschland nicht verkauft werden. Mhm. so dass sich da eine ganz eigene kleine Subkultur gebildet hat, die auch sehr rebellisch war. Und mit der Wiedervereinigung haben wir jetzt wirklich eine sehr, sehr lebendige, große, vielfältige Metal-Szene in Ost und West. Und wir tauschen uns auch sehr rege aus. Machen eine. wir noch eine. Wenn Sie eine Prognose abgeben dürfen, wie wird das Ost-West-Verhältnis in zehn Jahren sein? Wünsche ich viel Spaß. <lacht> Na, ich glaube, man kann ja zwei Szenarien so ein bisschen jetzt mal in einem Schwarz-Weiß denken oder verkürzt darstellen. Ja? Also ein positives Szenario wäre jetzt aus meiner Perspektive, es wird eine anständige Strukturpolitik auch in Ostdeutschland betrieben. Es wird... Äh, endlich eine anständige Repräsentanz von auch Ostdeutschen und Gesamtdeutschland äh, wichtigen Führungsstellen ähm, geben und äh, die Armut in Ostdeutschland, äh, aber auch in Westdeutschland äh, wird abgebaut, sodass wir auch sozial ein geeintes äh, Land sein können. Negative Prognose würde ich jetzt mal sozusagen bildhaft darstellen: abgehängte, komplett abgehängte Regionen in den USA. Äh, wo wir merken, was passiert, wenn eben ganze Regionen, sozial, infrastrukturell, eben abgehängt werden. Letztere, die Befürchtung, habe ich nicht so sehr, äh, da die Flächen viel zu klein sind. Ich ziehe nochmal eine. Wenn Sie die Zeit der Wiedervereinigung in einem Wort beschreiben können. Geil. Rührend, <lacht> Tränen in den Augen. Ja, und Sie? Wie gesagt, ich war noch <lacht> flüssig, aber das, was ich jetzt so in den Erzählungen auch von Verwandten und so bekomme, ist es natürlich ähm, revolutionär. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche etwas. Ciao, ciao. Ciao.